Der letzte Vortrag dieses Tracks. Ähm, da wird uns der Bernd Markus was ähm, über Routenplanung auf OpenStreetMap-Basis und äh, mit Special Light, was wir heute auch schon gehört haben, erzählen. Und wir sehen sogar einen Film, habe ich gerade gehört. Ja, ähm, viel Spaß. <lacht> ja, danke euch auch dann. Also, mein Name wurde ja gerade schon genannt, Bernd Markus. Ich nutze sehr gerne Special Light für die Verarbeitung oder auch die Haltung von Geodaten. Es ist eine sehr kleine Datenbank und man kann viele schöne Sachen damit machen, wie zum Beispiel auch eine Routenplanung, was normal, wenn Leute an Routenplanung unter Open Source denken, vermutlich eher Postgres oder PostGIS dann entsprechend zugewiesen wird. Ähm, Routenplanung abseits der öffentlichen Straßen. Wofür brauchen wir das eigentlich? Es geht, muss ich dazu sagen, um den Forstbereich und das können wir mit einer Gegenfrage erörtern. Ähm, kann wohl jeder lesen. Äh, die Problematik, die beim Forsttransport oder beziehungsweise bei der Abtransportierung von Holz, von Holzlagerplätzen besteht, liegt ähm, nicht unbedingt offensichtlich auf der Hand. Aber wenn wir uns die Fahrzeuge angucken, dann sehen wir, dass das im Gegensatz zur herkömmlichen Routenplanung nicht unbedingt ganz einfach ist, weil wir einmal A hier einen unbeladenen Lkw haben mit Auflieger. Hinten dieser Auflieger, der wird ups na. Ähm, später abgelassen und da das Holz drauf transportiert, aber hier sieht man schon sehr schön auf dem unteren Bild, dass äh, die Kurvenradien von einem beladenen Holz-LKW extrem abweichen von denen eines unbeladenen LKWs äh, und das Gewicht spielt natürlich hierbei auch eine Rolle. Was bedeutet das? Wir brauchen halt für die Routenplanung nicht nur die kürzeste Strecke von A nach B, sondern wir müssen das Gewicht und die Länge natürlich berücksichtigen. Aufgrund des Gewichtes haben wir wahrscheinlich auch Probleme, einige Steigungen zu überwinden. Aufgrund der Länge haben wir Probleme, Kurvenradien, die sehr eng sind, zu überwinden oder wir kommen nicht durch Unterführungen durch, weil die Brücke halt zu schmal gehalten ist. Es gibt diverse Probleme dabei. Ein Punkt, der dafür oder beziehungsweise der mehr oder weniger ein Hindernis bildet, äh, mit einem normalen handelsüblichen Navigationssystem eine Routenplanung für, die, für den Holztransport im Forst durchzuführen. Ein weiterer Punkt sind die sehr schönen Daten, die entsprechend die einzelnen Navigationsanbieter vorhalten. Äh, Im unteren Teil habe ich hier einmal hier Maps äh, dargestellt. Äh, wir haben die gleiche Szene noch einmal oben in Open Street Maps. Und während die einzelnen Datenanbieter der Navigationssysteme mit Sicherheit vorzügliche Datenhaltung innerhalb des öffentlichen Verkehrsnetzes haben, sieht es auf den Wirtschaftswegen äh, sehr düster aus. Wenn wir zum Beispiel, und jetzt habe ich doch, da ist die Maus, äh, wenn wir jetzt diesen Weg zum Beispiel nehmen, den den werden wir oder hier unten vergeblich suchen und wenn wir, äh, hier zum Beispiel ein Holzpolter wäre, das werden wir nachher in der Demo sehen, dann hätte der Lkw-Fahrer doch erhebliche Schwierigkeiten halt, das Holz im Wald aufzufinden. Da fehlt eine Folie. Na gut, dann machen wir das so. Also das Holz entsprechend aufzufinden. Die Problematik bei der normalen Routenplanung sieht jetzt so aus, dass wir... Ach, jetzt verhaspel ich mich gerade, tut mir leid, einen Augenblick. Also diese Problematik ist natürlich bekannt, dass die Datenlage für wirtschaftssägehalt halt relativ schlecht ist, gerade im Forst und 2005 hat der Deutsche Forstwirtschaftsrat und der Holzwirtschaftsrat äh, eine Initiative beschlossen halt namens NAVLOG, die sich zum Ziel gesetzt hat, die Datenlage innerhalb ähm, der Forsten wald- und grenzübergreifend ähm, äh, zur Verfügung zu stellen, um ein routenfähiges Datenmaterial daraus zu generieren. Ähm, das Problem bei diesen Daten ist, dass man dafür spezielle Navigationssysteme braucht. Es ist halt vorgesehen, dass entsprechend ähm, das Navigationssystem auf das reguläre Straßennetz des äh, proprietären Datenanbieters zurückgreift und dann ab einem gewissen Punkt in der Nähe des Waldes oder an der Waldgrenze entsprechend als Springpunkt die neuen Daten, also sprich die Forstwegedaten halt einlädt und somit halt zum Polter navigieren kann. Ähm, Navlog selber, hatte ich gestern nachgeguckt, äh, hat bis 2018, Mitte 2018, ähm, ungefähr 450.000 ähm, Wald Wege, Kilometer inzwischen kartiert, hat allerdings nur eine Anbindung an das öffentliche Straßennetz von 50 Prozent und äh, gerade bei den Kurvenradien, bei den Steigungen, äh, Unter- und Überführungen, äh, da ist entsprechend die Datenlage offensichtlich nicht auch so gut und das erinnert mich persönlich an das äh, GIGO-Prinzip. Garbage in, garbage out, also die Daten oder beziehungsweise der Algorithmus, der entsprechend eine Route planen soll, äh, kann noch so gut sein, wenn die Daten, die unterliegende Datengrundlage nicht vorhanden ist, dann wird da nichts Vernünftiges bei rauskommen. Äh, ich habe jetzt für die Routenplanung Forst mal einen anderen Ansatz gewählt und ähm, nutze auch hierfür OpenStreetMap-Daten. Äh, man kann allerdings auch alle möglichen anderen Daten nehmen. Ich weiß nicht, wer von Ihnen aus dem forstbereich kommt. Normal wird im Zuge der Forsteinrichtung, das ist äh, so die Waldaufnahme, die turnusmäßig einmal in der Dekade halt stattfindet, ähm, bei der Forsteinrichtung werden halt normal auch die Wege entsprechend kartiert, ob sie ähm, LKW-fähig sind oder ob es reine Maschinenwege sind, also sprich, wo wir mit schweren Forstmaschinen halt herfahren können. Diese Wege könnte man zum Beispiel auch Einbinden. Ich beschränke mich hier bei dieser Demonstration jetzt nur einmal auf die open street -Map daten Wir hatten vom Vorgänger gehört, halt, dass die open street -Map daten äh, dreiteilig aufgebaut sind. Also wir haben ähm, Punkte, Wege und Relationen. Ähm, dann äh, sieht es so aus, dass über diese oder beziehungsweise dass diese Geo-Objekte halt. Äh, getaggt werden, wie es so schön heißt, also Sie bekommen Attribute, das ist ein Schlüsselwertepaar und bei den OpenStreetMap-Daten können wir im Endeffekt so viele Schlüsselwertepaare, also so viele Tags, wie wir eigentlich wollen, einem Attribut äh, zuweisen. Äh, Informationen zu äh, den einzelnen ähm, Objekten von OpenStreetMap finden Sie da in der genannten Adresse. Da gibt es natürlich auch weiterführende Links. Und ähm, was OpenStreetMap mehr oder weniger nicht möchte, eine komplette Vorschrift darstellen. Es ist eine Richtlinie entsprechend, ähm, wie die äh, Texte halt aufgebaut sind. Allerdings hat man natürlich auch erkannt, dass das ziemlich chaotisch wird. halt. Also man hat schon eine Richtlinie vorgegeben, aber man sollte sich definitiv auch immer wieder in die äh, einzelnen äh, Attribute äh, inklusive der Werte, die vergeben werden, halt einarbeiten. So, Es gibt halt mehrere Möglichkeiten, an die OpenStreetMap-Daten dranzukommen. Ähm, und zwar haben wir äh, zum einen natürlich ein Instrument, tut mir leid, das ist jetzt schon im Endeffekt das Ergebnis eines Downloads. Äh, wir haben natürlich OGR, also unter der GEDAL-Bibliothek, äh, wie wir entsprechend die XML-Daten äh, der OSM Daten halt herunterladen können, äh, für Kugelsnutzer Nutzer vielleicht auch sehr interessant. Ähm, da gibt es ein Tool, äh, was nachgerüstet werden kann, also eine Erweiterung äh, Quick OSM, was auf der äh, Overpass API von OSM halt beruht und das gleiche äh, wird ebenfalls von einem separaten Tool für Spatial Light halt angeboten, äh, das schimpft sich äh, Spatial Tools OSM-Overlay. Und da haben wir halt den Vorteil, dass das mehr oder weniger sehr einfach zu bedienen ist. Es ist allerdings ein Konsolenprogramm, viele Leute schrecken davor zurück. Im Endeffekt brauchen wir ihn wirklich nur eingeben, ähm, Spatial Tool OSM-Overlay, äh, dann entsprechend noch die Angabe, welche Datenbank erstellt werden soll in diesem Fall. Äh, beziehungsweise man kann auch in eine bestehende reinschreiben, Daten, die vorhanden sind, werden nicht mehr überschrieben, also das ist... Äh, von diesem Tool halt entsprechend geregelt und entsprechend die Bounding Box der Koordinaten, die mich interessieren. Und ich habe noch drei verschiedene Modi. Uns interessiert halt der Straßenmode, ähm, einfach nur Roads. Und äh, es werden alle Informationen, die entsprechend äh, Special Tools finden kann, aus den OSM-Daten, also die äh, Wege darstellen und Straßen vor allen Dingen darstellen, ähm, heruntergezogen. Und die liegen dann vor. In diesem Fall findet auch noch eine Bereinigung statt, was eigentlich sehr schön ist, wir kommen gleich noch dazu, dass normal die Rohdaten von OSM nicht unbedingt einen Graph darstellen, also einen Straßengraph, über den eine exakte Routenplanung stattfinden kann. Also die Daten sollten eigentlich immer noch so ein bisschen aufbereitet werden. Wir sehen einmal jetzt entsprechend das Ergebnis des Downloads. Ich hoffe, jetzt springe ich nicht wieder über, wenn ich hier die Maus benutze. Ähm, was auf jeden Fall immer sehr wichtig ist, ist die OSM-ID. Wir haben hier äh, die ähm, ARCs, beziehungsweise vorhin wurde das als Edges bezeichnet. Äh, das habe ich befürchtet. Ähm, Im oberen oder beziehungsweise gehen wir erstmal in den rechten Teil. Da sehen wir halt einfach nur die Knoten-ID. Die werden halt getrennt entsprechend ausgegeben und Zusatzinformationen können wir halt in der oberen Tabelle auch noch ablesen, das ist OSM Waytext, wo wirklich zu einer Wege-ID alle möglichen weiteren Informationen aufgebröselt sind, halt in Form von diesen Key-Value-Schlüsselpaaren, also KV. Um entsprechend Lkw-fähige Wege halt zur Verfügung zu stellen, sollte man sich natürlich diese Wege erstmal genau angucken, was kann ich gebrauchen. Ein Lkw kann nicht auf einem äh, Spazierpfad laufen oder fahren, das ist halt ein bisschen schlecht. Also äh, man kann auf jeden Fall davon ausgehen, in der Hierarchie, äh, diese Motorways, äh, die entsprechend existieren, dann gibt es halt oder äh, sorry, äh, lassen Sie noch... Primary, Secondary, Tertiary äh, Straßen, es gibt halt Wege im Wohngebiet, da muss man auch aufpassen halt, gibt es überhaupt eine Erlaubnis für eine Durchfahrt, für einen beladenen Holz-Lkw oder nicht. Und was sehr wichtig ist, die Wirtschaftswege werden mit Tracks bezeichnet, ähm, die sollte man sich auf jeden Fall halt etwas genauer ansehen, das habe ich jetzt hier einmal gemacht, äh, hatten wir auch vorhin in dem Vortrag schon gesehen, der Punkt Surface. Ähm, wir haben mehr oder weniger einen Ausschnitt jetzt aus dem ähm, Forst mit, den, mit der Legende der OSM-Daten, so wie sie aus dem Netz halt zur Verfügung gestellt werden und wir sehen halt diese gestrichelte Linie im oberen Beteil, dass das halt ähm, befestigt ist in der Mitte diese ja, eigentlich eher gepunktete Linie, das ist halt nur ein Grasweg, da kann halt ein LKW definitiv nicht herfahren, aber äh, wir können natürlich diese Routenplanung nicht nur für LKWs einsetzen oder für den Holztransport, sondern man könnte auch zum Beispiel ähm, den Unternehmer mit dem Harvester einweisen, das wäre ebenfalls machbar. Und im unteren Bereich halt sehen wir nochmal äh, Concrete, äh, also das Ding, das sind alte Panzerplatten, äh, die dann noch verlegt sind in diesem Waldstück, also das kann auf jeden Fall befahren werden. Sprich, äh, die mittlere ähm, Linie oder beziehungsweise dieser mittlere Track, halt äh, Waldweg, äh, Entschuldigung, Wirtschaftsweg, der müsste eigentlich dann entfernt werden. Wir haben gleich noch eine Demo, ich habe das Ding da drin gelassen. So. Hier sehen wir jetzt etwas, was so ähnlich wie ein Graph ist. Ich weise so auf einige Fehler mal hin, und zwar eine Sache, die wir mehr oder weniger aus der GIS-Welt normal kennen, beim Digitalisieren. Also oben und ebenfalls unten, over und undershots. Dort, wo keine Verbindungen halt hergestellt werden, da kann natürlich auch äh, keine Route halt berechnet werden. Vielleicht noch mal einmal ein Wort, was überhaupt ein Graph ist. Also ein Graph ist erstmal A ein Sammelsorium von Knoten und Kanten. Ähm, jede Kante lässt sich definieren oder beziehungsweise jede Kante ist begrenzt halt durch einen Start und einen Endpunkt. Dadurch hat die Kante auch schon eine Richtung. Äh, dann sieht es so aus, dass ähm, eine Kante. Ähm, Nein, Start und Anfang, dass, Entschuldigung, dass ein Knoten äh, wenigstens mit einer Kante oder mehreren Kanten assoziiert ist, dann dürfen die Koordinaten von, einer, äh, von einem Knoten, oder sie müssen eindeutig sein, also Punkte, Kante, Knoten dürfen sich halt nicht überlagern und äh, Linien bzw. Kanten gelten nur als verbunden, wenn sie sich also einen Knoten auf jeden Fall teilen. In der Abbildung sehen wir zum Beispiel, dass wir da bei der Nummer 4, also den Knoten auf Vertex, das wäre also schon ein Ausschlusskriterium, dass da überhaupt eine Route berechnet werden könnte. Wir müssten aus diesem Vertex von der Route 4, wo 25 draußen anstößt, also erstmal einen Knoten berechnen. Das Schöne ist halt bei diesen Special Light Tools halt, dass so etwas halt automatisch korrigiert wird. Und äh, wir finden das dann entsprechend äh, korrigiert auch in den Download-Dateien vor, beziehungsweise in den Tabellen und können eigentlich damit schon arbeiten. Ähm, wichtig ist, dass vor allem ähm, bei Über- und Unterführung nicht einfach eine Topologie erzeugt wird, weil wir dann entsprechend äh, Probleme hätten, denn da würde auch ein Knoten erzeugt werden und wir hätten halt eine fehlerhafte äh, Wegeführung, halt, wenn die Straßen angesteuert werden. So, Da wir keine Hausadressierung im Wald haben, ist es halt relativ schwierig, überhaupt einen Holzlagerplatz halt im Wald zu finden. Ähm, was können wir da tun? Also ich habe mehr oder weniger jetzt einfach die relevanten Straßen genommen und habe über Äquidistanzen halt neue kleine Kanten generiert. Somit entsteht ein quasi ähm, kontinuierliches Netzwerk im Wald, wo, äh, ich sage jetzt mal forstpraktisch gesehen, halt jeder Punkt entsprechend auf der Waldstraße angefahren kann. Ähm, man kann den also auf 10 oder 20 Meter setzen, das spielt keine Rolle, äh, also der Lkw-Fahrer, der wird das definitiv finden und ist halt relativ froh, äh, wenn er mehr oder weniger vielleicht nur 5 Meter weiterfahren muss, um zu gucken, ist das mein Polter oder nicht, anstatt halt einen riesen Umweg zu fahren. So, ich kriege gerade angezeigt, halt ich habe nicht mehr viel Zeit. So, ähm, jetzt kommt das Frontend Kugis ist so aufgebaut, sehen wir jetzt sofort äh, im Video, wie das läuft. Und dann erkläre ich noch ein bisschen weiter dazu. Das wäre jetzt im, der komplette Aufbau, wie das Zusammenspiel ist halt. Wir nutzen einen, äh, Entschuldigung, einen schreibbaren View halt dafür, führen halt äh, die Daten darüber zusammen und äh, der ganze technische Kram wird über sogenannte Trigger-Auslöser beziehungsweise durchgeführt und auch hinterher die Route berechnet. Äh, das sparen wir uns mal. Und jetzt äh, heiße ich Sie herzlich willkommen zu dem Timbershocker Plan Line from Inner Woods äh, über einen dynamisch, äh, Entschuldigung, über einen diabolischen LKW, der Südniedersachsens Forster halt in Angst und Schrecken versetzt. Äh, leider klappt. Jetzt doch bloß, das klappt nicht. Ach, liegt es an Windows? Huh. Kann Datei nicht öffnen. Gut. Äh, dass da Dann nehmen wir einfach ein anderes. Äh. Was denn? Perfekt. So. Ähm. Ah, <lacht> Kann ich hier mit Pause-Taste irgendwie was stoppen? Oh, nein, nein, nein. Das ist super. Kennt einer den Media Player von Windows und wie kann man das Ding anhalten? Leertaste habe ich probiert. Da ist nur Vollbild oder nicht? Also hier scheint die Einstellung etwas anders... Ach, da! voll. Der totale Wahnsinn. Gut, halt. Äh, hat schon einer alles gesehen? Also ich habe verschwiegen halt, obwohl koloriert halt, das ist ein Stummfilm. Also ich muss alle Hauptrollen und Nebenrollen selber sprechen. Ähm, egal, also er hat jetzt schon angefangen, wir ähm, haben das gesehen, mehr oder weniger mit den Mausklicks und so weiter und so fort, was habe ich hier äh, gemacht oder beziehungsweise wie ist die Anwendung aufgebaut? Wir haben halt die Möglichkeit äh, über diesen View, nur auf einen Layer zuzugreifen und die komplette Routenplanung aus Kugels herauszusteuern. Sprich, wir schreiben halt etwas in einen Linienlayer rein und löschen auch die Sachen. Ein Laie, wie das normal halt der Fall eigentlich ist beim Förster. Die beschäftigen sich lieber halt mit Auszeichnung oder der Jagd oder sonst was halt, aber haben keine Lust mehr oder weniger am Rechner alles rumzuklickern. Und wie war das denn jetzt nochmal halt? Also hier mit äh, den ganzen Sachen. Und was muss ich editieren oder wie auch immer? Sehr einfach gehalten halt, es sollte praxistauglich sein. Das ist eigentlich das Ansehen halt dieser Anwendung gewesen. Also sprich, wir haben ein Layer und können darüber halt alles steuern. Und ich glaube mit so drei zusätzlichen Punkten, die man anklicken kann, neue Route starten, das sollte ersichtlich sein, alte Route löschen, Route berechnen, das wird noch jeder verstehen. Ich mache jetzt einfach mal hier weiter. Wir haben halt hier also ein Dorf in Niedersachsen mit dem angrenzenden Wald. Wir starten halt eine Routenplanung äh, im herkömmlichen Sinne. Sie hatten das jetzt kurz gesehen, habe ich zu spät angehalten. Äh, wir fahren von einer Strecke irgendwo hin und wieder zurück. Wir werden halt zur kürzesten. Ähm oder über die kürzeste Strecke zum Ziel geleitet. Allerdings äh, habe ich das jetzt hier so realisiert, dass ich nicht von A nach B nur fahre, sondern ich muss auch wieder zurückhalten. Also ich will den Lkw-Fahrer ja wieder rausleiten aus dem Wald. Und eine ähm, Routenplanung nur über den kürzesten Weg würde halt jetzt bedeuten, dass, wenn man mal etwas näher reinzoomt, äh, der Lkw-Fahrer hier an der Brücke steht, also das ist zwar mehr als 5,5 Tonnen, halt, aber äh, wir haben eine Tonnagebegrenzung. Und wenn der Lkw-Fahrer jetzt auf dieser schmalen Straße bis zur Brücke gefahren ist, was wird er machen, wenn er voll beladen ist? Der kann überhaupt nicht drehen, also der fährt drüber. Und spätestens da an dieser Straße äh, sieht es so aus, dass er nicht nach links abbiegen kann, sondern er muss in drei Kilometer nächst entfernte Dorf fahren, um da überhaupt zu drehen. Also das ist keine praktikable Routenlösung gewesen, es geht weiter. Wir erstellen jetzt mal eine Routenplanung, halt wie der Lkw-Fahrer nicht nur eine Sackgasse vermeidet, die wir entsprechend auch hatten. So, ich zoome jetzt nochmal zurück. halt. Also wir hatten, wir hatten ja gerade kurz gesehen, noch, dass entsprechend der Holzpolter da angelegt wird. Ich starte wieder eine neue Route, lösche die alten Touren, gehe mehr oder weniger zu einem Kreuzungspunkt, halt, den ich anklicke und leite jetzt den Lkw-Fahrer äh, einmal in einer Schleife ähm, nach P. 132, also die Bezeichnung des ähm, Holzlagerplatzes. Also die muss ich eingeben, danach wird hinterher die Strecke zusammengefasst. Äh, und diesmal leite ich ihn nicht aus dem Dorf raus, weil mit einem befahrenen LKW darf ich nicht da durch, sondern ähm, lege die Routenführung halt etwas nach äh, ja, Süd Ost äh, Südwesten halt, um ihn dann in einem Umweg auf die äh, Landstraße halt zu leiten. Hier vergebe ich auch wieder einen Namen sage einfach nur Route berechnen, vorher hatte ich ja die Route gelöscht halt und nach dem Abspeichern sehen wir dann die neu berechnete Route, da werden auch entsprechend die Fahrricht Fahrtrichtungen halt angegeben und wir sehen, dass also wirklich ein Schleif gemacht wurde, indem wir einfach nur ein paar Wegmarken zusätzlich genommen haben. Hier haben wir allerdings auch noch mal im Bild gerade gesehen, dass in, oder sehen wir immer noch, halt, dass da eine Steigung ist, halt, die je nach Witterungslage vorwiegend Frost, kann aber auch sein, matschiges Wetter nach Regen und viel Regen, dann haben wir viel Schlamm auf der Straße, dass ein vollbeladener Lkw-Fahrer wirklich nicht dieses Steilstück hochkommt und deshalb wollen wir auch jetzt direkt nochmal eine Alternativroute realisieren. Äh, dazu starten wir wieder äh, bei dem Punkt auf der Landstraße südlich des Dorfes, sagen, neue Route starten und löschen nicht die alte Route, damit wir halt zwei Routen hinterher vergleichen können. Ich gehe direkt wieder auf den Navigationspunkt und leite den LKW einmal um die Schleife, die wir jetzt gerade schon äh, angesteuert haben. Ich setze da noch einen Punkt, also bei der Routenplanung, so wie das jetzt läuft halt, das ist ähm, also entsprechend Fahrtdauer unterstützt und ich habe halt hier noch die äh, ganzen Forstwirtschaftswege drin, äh, da kann man einige Schwierigkeiten erleben bzw. ein Wunder erleben. Hier greifen wir übrigens jetzt nochmal einen weiteren Polter ab, um noch ein paar Stämme Holz zusätzlich aufzulegen, das kann auch berücksichtigt werden und dann leiten wir den Lkw-Fahrer ins nächstgelegene Dorf, da befindet er sich dann wieder in der, oder im Netz des öffentlichen Wegenetzes und kann somit mit seinem Navigationsgerät selber halt sehen, wie er am besten halt ins Sägewerk fahren kann, was die günstigste Strecke ist. Hier sehen wir nochmal beide Routen zusammen, die erste Route und die Alternativroute, und äh, dann legen wir, oder schauen wir uns noch einmal die Tabelle an, wie das jetzt aufgebaut ist. Wir haben äh, mehrere Routen entsprechend, oder mehrere Wegepunkte halt gesetzt halt, haben aber äh, seriell gesehen halt. Also, die werden halt, oder beziehungsweise die Routen werden halt im Einzelnen dann zusammengefasst. Ich habe das jetzt farblich halt hier noch ein bisschen hervorgehoben, also immer vom Start bis zum Zielpunkt, egal wie viele äh, Routen oder beziehungsweise Wegepunkte dazwischen sind. So, äh, dann... Ach, das ist was nicht halt, gut, eine Folie fehlt noch, also einmal A, die Verabschiedungsfolie und dann, das spare ich mir dann jetzt halt und ähm, dann noch ein Schlusswort halt, also ähm, angenehm ist halt, man kann über einen Export von GPS, KML die Daten halt dem Abfuhrunternehmer direkt zukommen lassen halt, die kann er dann unabhängig vom Navigationssystem halt, entweder in sein Navigationssystem oder Tablet oder Handy oder sonst was einladen, wenn er halt eine routenfähige Software da hat. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und wünsche noch einen schönen Tag. Ja, vielen Dank. Wir haben jetzt ähm, zwei, drei Minuten überzogen, aber wir wollten ja auch den LKW nicht im Wald stehen lassen. Ich glaube, das ist okay. Ähm, gibt es Fragen? Warum Spatialite? Also was sind die Eigenschaften, die dazu geführt haben, dass Sie Special Light genommen haben? Das habe ich nicht so ganz rausgehört. Danke. Also. Oh, Entschuldigung. Die, also man hätte auf jeden Fall Schwierigkeiten, extra nochmal eine PostgIS-Datenbank halt aufzusetzen mit Administrationsaufwand etc. Von daher haben wir Special Lights gewählt. Ach so. Ist das besser mit den Dingen? Gut. Von wegen, jetzt sowas, von wegen jetzt sowas wie den Steigungen und so weiter. Bei anderen äh, Routing-Sachen hat man ja diese Möglichkeit, Punkte zu vermeiden. Das haben wir jetzt so nicht gesehen. Gibt es das auch oder gibt es das aus technischen Gründen nicht oder auch wegen des User Interfaces? Äh, ich habe das eigentlich deswegen äh, so gestaltet, dass äh, also wirklich auch ein Laie das bedienen kann. Also offensichtlich denkt der Mensch kognitiv so äh, in seriellen Schritten. Und wir haben so die Möglichkeit also mit diesem System halt also entweder Steigung einzubeziehen. Ich könnte die ja auch mehr oder weniger nochmal umfahren. Das ist halt in dem Fall jedem selbst überlassen. halt. Also von daher ist es eigentlich gar nicht beabsichtigt gewesen, das jetzt noch zusätzlich zu integrieren. Ähm, was haben Sie dann für das Routing benutzt im Kugis? Diesen Straßengrafen oder... Haben Sie da noch mal ein spezielles Plugin benutzt? Oder? Nein, also das läuft alles in der Datenbank. Und zwar sieht es so aus, also wir hatten jetzt natürlich irgendwie wenig Zeit, auch gerade weil ich mich da ein bisschen verhaspelt habe. <lacht> ähm es sieht so aus, dass äh, im Hintergrund ein sogenannter, also ein sogenanntes virtuelles Netzwerk steht. Das äh, wird erzeugt, halt oder das kann man halt erzeugen lassen äh, über Spatial Light oder Sie kennen ja eventuell die Spatial Light GUI. Da gibt es das ebenfalls als äh, spezielles Tool. Dafür müssen die Knoten und Kanten entsprechend festgelegt werden. Es wird eine binäre Datei erzeugt und ähm, über einen virtuellen, Ta äh, ja, Virtual Table wird entsprechend ähm, dieser binäre Graph, der dann erzeugt wurde, abgefragt. Also wir können abfragen, äh, Knotenpunkte, oder halt entsprechend, wir können auch Namen vergeben und dann entsprechend über Namen halt abfragen. Und ich greife halt einfach mit der Maus, also die einzelnen Knotenpunkte ab, frage entsprechend an, hör mal zu, was für eine ID trägst du und äh, gebe das entsprechend an als Abfrage an diese virtuelle Tabelle halt dann weiter. Das, gibt es sonst noch Fragen? Gut, das war anscheinend umfassend genug. Ähm, vielen Dank nochmal für den Vortrag.